Ist für mich eigentlich ziemlich einfach zu beantworten in mehrfacher Hinsicht. Zum einen habe ich tatsächlich ja mal drei Jahre am ITAS gearbeitet und dementsprechend tatsächlich praktisch auch in der Technik bin ich tätig gewesen. Zum anderen habe ich tatsächlich vor meiner, ich bin ja sozusagen, ich habe ja erst in der Philosophie promoviert und vorher meinen ersten Abschluss in der Psychologie gemacht. Und zwischen der Psychologie und der Wissenschaftstheorie, genau genommen, habe ich auch schon zwei Jahre. Eigentlich Technikfolgenabschätzung gemacht. Damals haben wir Delphi-Studien durchgeführt und Konsensuskonferenzen zur Stammzellforschung, also dementsprechend eine Art von partizipativer Technikfolgenabschätzung. Das heißt, fast habe ich es früher gemacht, als die Philosophie sozusagen. sowohl damals als auch heute hat mich insbesondere interessiert, welche Auswirkungen Technologien auf Wissensprozesse haben. Und ich habe mich insbesondere dafür interessiert, welche Auswirkungen in Computertechnologien, Informatik, Softwaresysteme darauf haben, wie Wissensprozesse vonstatten gehen. Und das ist natürlich nur ein Teilbereich der Technikfolgenabschätzung, der sich insbesondere eben auf diese Wissensfragen bezieht. Und das zieht sich aber immer noch durch. Ich bin auch ja tatsächlich über die Wissenschaftstheorie der Erkenntnistheorie dann in die Computerethik gewandert, aber mein primäres Interesse war tatsächlich bei dieser Versch zwischen Wissen und Technologie. Ich habe da eine Weile darüber nachgedacht, als ich die Frage erstmals von Ihnen bekommen hatte und dachte, ich bin da wahrscheinlich einfach auch total in meiner Blase und fokussiere im Moment sehr stark auf Big Data und KI und diese ganzen Computertechnologien die vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, völlig unterm Radar waren und ich mir dachte, das ist was, was man sich stärker angucken muss. Jetzt ist das aber ein ganz großes Hype-Thema, deswegen wäre es nicht naheliegend zu sagen, da muss jetzt noch mehr Fokus drauf. Ich glaube schon, dass so ein bisschen diese realwertlichen Aspekte des Einsatzes von, von datenbasierten Systemen der, und KI in der Gesellschaft noch stärker werden in der praktischen Relevanz. Aber noch mehr zukunftsgerichtet, hier geht es natürlich sehr viel um, um Fragen ähm, des Klimawandels und der der, der sozusagen wie wir in Zukunft Energie bereitstellen wollen auf eine nachhaltige Art und Weise. Das ist auch kein Thema, was nicht in den Medien ist, aber was mit Sicherheit eines der zentralsten ist. Ich glaube, ein Punkt, der mir immer sehr nahe liegt, ist, dass auf der einen Seite Interdisziplinarität und interdisziplinäre Forschung immer sehr stark gehypt wird und auch propagiert wird auf einer Projektebene, dass es für Leute, die aber tatsächlich interdisziplinär arbeiten, sehr wenige langfristige Perspektiven gibt. Das liegt jetzt nicht immer in den Händen nur, der Bildungsminister, das hat auch was mit Universitäten und Institutionen im Allgemeinen zu tun. Aber das ist, glaube ich, was, wo ich denke, dass man da wirken muss, dass so eine Interdisziplinarität eben nicht nur bedeutet, dass man das temporär macht, aber eigentlich nicht weiß, wohin es langfristig gehen soll. Das wäre sozusagen ein Aspekt, der mir wichtig ist. Und zum Zweiten natürlich auch sehr viel freie Grundlagenforschung zu fördern, auch in Bereichen, die vielleicht nicht eine unmittelbare, ähm, sichtbare Relevanz haben für direkt praktische Fragen. Weil man merkt, dass jetzt gerade, ich bin da jetzt wieder aus meinem Bereich im Kontext von Big Data und KI, da wird dann viel geredet über Informatikkenntnis und ich propagiere zum Beispiel immer auch Statistikkenntnisse, dass die ganz wichtig sind, aber man braucht eben auch ganz viel Domänenwissen, historisches Wissen und, und gesellschaftliches Wissen, gesellschaftswissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Wissen und dass man da einfach noch ein bisschen grundlegender, ähm, ja, einfach nicht spart bei der Grundlagenforschung und bei sozusagen so Blue Sky Forschung. ziemlich viel und das hängt immer ziemlich von der Domäne ab, weil natürlich die Informatik auch ein wahnsinnig breites Feld ist und ich von manchen Bereichen der Informatik einfach ganz wenig Ahnung habe und deswegen sehr grundlegend einfach nochmal Rückfragen stellen muss, also gerade mit den eher ingenieurswissenschaftlicheren Seiten, also ne, sozusagen wo es um, die, um das Bauen von, von Technologien geht, da habe ich am wenigsten Bezug, wohingegen die naturwissenschaftlichen, forschenden Kolleginnen und Kollegen mir näher sind methodisch und ich eher verstehe, was die machen, weil ich aus der Psychologie komme. Das heißt, man lernt viel über die Methoden, welche unterschiedlich, weil Informatik eben eine Zusammenführung ist von Mathematik, naturwissenschaftlichen, und ingenieurswissenschaftlichen Zugängen. Da lerne ich viel. Auch in Bezug auf sehr konkrete Technologien. Es ist immer gut, wenn zum Beispiel die heißen Debatten losgehen um die Corona-Warn-App, dass ich genau weiß, welche Kollegen ich anrufen kann, um zu wissen, um nochmal prüfen zu lassen, welche Aussagen stimmen, was nicht stimmt, wie das genau aussieht, im Security-Bereich und in ähnlichen Fragen. Also da nehme ich ziemlich viel mit. Und auch sozusagen Fragen über Limitationen. Also das, was immer ganz hilfreich ist, wenn man, zum Beispiel in der Politikberatung bestimmte rechtliche Vorschläge machen will oder Regulierungen vorschlagen muss, dann hilft es auch zu verstehen, was denn technisch überhaupt möglich ist und was nicht möglich ist und mit welchen Kosten was daherkommt, damit man auch bestimmte Vorschläge besser einordnen kann. Also da profitiere ich doch sehr stark von der Kompetenz von den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden natürlich auch.